Besonders gefallen am VfL Campus, hat mir die Einblicke, die ich bekommen konnte in das Sportbusiness und der Spaß, der untereinander trotzdem im Vordergrund stand. Wenn man einfach einen Eindruck hat, hinter, dem, ja, hinter die Kulissen des Sportes zu schauen, man von ja, sehr starken Persönlichkeiten sehr interessante Erfahrungen vermittelt bekommt und die halt dann auch persönlich anwenden kann in verschiedenen Themen. Die gesamte Zeit war super aufregend und spannend, also alle Eindrücke, die man hier auch am Stadion, an der Arena, am VfL-Campus mitgenommen hat, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Den VfL-Campus zeichnet die große Praxisnähe und die Verzahnung zur Wissenschaft aus. Es ist einerseits der VfL Wolfsburg, der mit großen Praxisreferenten, viel Know-How und dem ganzen professionellen Netzwerk aus der Bundesliga in die Lehrveranstaltungen kommt und die Studierenden können davon profitieren. Und gleichzeitig erhält der VfL Wolfsburg natürlich viele Ideen, große Projekte, auch die die Studierenden ausarbeiten dürfen und das ist für beide eine Win-Win-Situation. Also was hier auf die Beine gestellt wurde, war, war super spannend. Einfach alle Leute auch nochmal wiederzusehen. Nach der Zeit von der se fast sechs Monaten, wo kein Modul mehr war, war super. Ähm, das Verhältnis untereinander ist top und damit ein rundum gelungener Abend. Die Abschlussfeier hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, das ist ein gelungener Abschluss für die letzten drei Jahre gewesen. Es war eine unglaublich schöne, großartige Abschlussveranstaltung, ein gelungener Schlusspunkt von drei erfolgreichen Bachelorjahren, zwei erfolgreichen Masterjahren, auch die Weiterbildung hier souverän performt. Es war ein unglaublich starker Jahrgang und wir haben mit über 100 Gästen heute einfach gefeiert und die großen Leistungsträger natürlich auch ausgezeichnet, wie es sich im Sport gehört.